Okay, gut. Wo ist jetzt schon passt? Ha, ich bin schon live, ja? Ah, okay. Nach oben muss es weiter. Auf? Weg? Ja, nach oben. So. Nur ein bisschen. Ja. Ein bisschen rüberdrehen, so. Ja. Passt. Huh. Ja? Schau. Schön zu. Okay. Ha! Yo! Es ist soweit. Es funktioniert. Zwei Personen sind hier. Hallo, Leute. Servus. Grüßt euch. So, jetzt muss ich mal schauen. Ah. Ja. Okay. Hallo. Servus, Otten. Freut mich. Hallo, grüßt euch. Warte mal. Some messages such as. Was dann schon? Me, not be right like All messages are visible. Ich glaub, ja, Ich bin da. Möchtest du mal saften und dann kannst ja, du was, was. zu lösen. Okay. Okay. Da ist Hallo. Hallo Ott. Otten, ach, Ich muss die gehen, weil ich kann ja mehr fest sonst... jetzt ist es wieder weg. Wie kann ich mich einstellen, dass das denke, kannst du mal herstellen. Schauen wir, das geht hier so aus. Mhm. Bitte, mein Gott, glaube ich, glaub, ich tue weg. Okay. Halt sie rein, bitte. Was? So. Grüß euch, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ah. Äh, Donna. hallo. Ich weiß nicht, warum der Dings immer weggeht. Der Chat. Nebelmitte, hallo, ja, Leute, willkommen zum, ähm ich muss das umdrehen. ich muss das noch mal rotieren. Florian? Jetzt ja. tragen ja, wir das Traumas Telefon nur mal um, okay. jetzt ist die Kamera unten, ich glaube, ich das müsste jetzt locker machen, genau, noch mal, noch Kannst du kannst jetzt ein hochgehen damit. Ja? ja. Genau. Okay. Besser. Wobei, kannst du nicht das ganze Ding herfahren? vorne also die Füße aufmachen, ein bisschen. So ja, das glaube ich gescheiter, bevor ja? ich da wieder bei, bei den Gorilla-Warmen da irgendwas umdummere. Ja, so ist das. Ah. Ach ja. Leute, gleich haben wir es gehabt. Jetzt bist du ja schief, also das ist so weit, braucht ihr mich. Ja, so, passt. Können oh, wir wow. jetzt Dresden noch ein bisschen zu mir? Ja. Cool. Optimier. Actually, bitte, ich was? bitte kippfen. Hi. Hey Leute, wie schaut's es aus? Äh, Hört Sie mich eigentlich gut? Ist der Ton? Hallo Atten! Schön, dass ihr da seid. Oh, ich muss sagen, ich habe einen Pool, da herkriegt jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern schon gesehen habt. Ja, leider, es ist sehr windig. Ähm, schöne Abkühlung, oder? Ja, voll. Es ist saukalt, muss ich sagen. Ich meine, das Wasser ist ziemlich kühl. Ich habe es nämlich gerade vor einer Stunde erst eingelassen. Ha! Aber ich habe heute schon genug geschnitzt. Also passt das schon. Das ist schon gut so. So, was gibt's noch? Einen Drink. Mmh. Ist nur Eistee. Nichts Besonderes. Alkohol bei der Sonne. Mit. Ich überlege gerade wo ich dich hindern muss. Hilf mir kurz auf die Sprünge bitte. Oh. Der Wind ist echt super warm da oben. Aber für euch wahrscheinlich total scheiße, oder? Ziemlich äh, schwer zu bestehen. Hi Vinny. Ich dich sehr gut. Babydonna, hallo meine Liebe! Wie geht's euch beiden? Alles klar? Also wie geht's dir und deiner Schwester, meine natürlich? Ach ja! Ja, ich weiß, dass der Wind stört, es tut mir leid! Ja, Babydonna, von dir, dich kann ich einordnen! Was? Ich war bei meinem Geburtstag letztes Jahr dabei! Ah, okay. Huh. Ich bin so schlecht mit sowas. Äh, wo, wo, wo muss ich einordnen? Zu wem? Wie bist du über meinen Geburtstag zu mir gekommen? Das <lacht> Ja, das Stream könnte ein Rammstein-Video sein. Wegen meinen Gittern rundherum, bestimmt. stimmt. Ja, ich bin im Gefängnis. Ach Thomas, danke dir. Ach fuck, jetzt war's es. Ja Red Bull, danke, danke, jetzt, jetzt, jetzt. Ach, ach, ach, genau. Du bist ja aus Wien. Du hast die Namen geändert, irgendwie. Wie geht's dir alles, klar bei dir? Wie war die Schule? Gut rübergebracht? Ich ja, hab alles gut rübergebracht, sehr gut. Ich bin nicht ganz auf dem Dach, aber ziemlich weit oben, ja. Hey cool, was fangst du an? Was, was fangst du zum Arbeiten an? Spannend. Hey cool ist im Grunde ein sehr guter Arbeitgeber gut, gut getroffen <lacht> habe immer die sehr hohe Arbeitnehmerbewertung nicht schlecht Einzelhandel wird wahrscheinlich nicht schnell aussterben ja Avini äh, schnell Uh, Steuerung, ja ich war dort, genau. Es kommt ein Video, aber wahrscheinlich erst im September. Und uh, ja, also ich gestehe, ich bin uh, erstens kein großer Wellness-Typ, zweitens uh, bin ich nicht gewohnt, so viel Geld für ein Hotel auszugeben, wobei wir ja ich bin lieber meinem Bruder hingekommen, und der hat da einen Special Deal gehabt. Also war das schon okay. Also war es preislich sehr schwer in Ordnung. Und das was man dort bekommt, war auch mega mega. Also ah, danach IT-Techniker sein. Ähm, wobei, ja, also ich würde nicht so viel für ein Hotel ausgeben, weil ich halt das Wellness nicht brauche und vor allem kann ich nicht fünf Gänge essen. Also, das Essen, was dort gibt, ist super gut, aber es ist halt unglaublich viel. Selbst wenn es immer diese kleinen Portionen sind. Ähm Hey Martin, kannst du mal bitte meine Kameraden vom Karnevalsverein L.S. Karls Kasper grüßen? Okay? Grüße an L.S. Kasper. Von Mabacher. Im Pool. <lacht> ähm. Ach nein, ich habe es nicht vergessen, das äh, holen wir noch nach. Grazie, bitte gerne, bitte gerne. Ach. Ja, was treibt hier so? Wie verbringt ähm, es hier diese unbändige Hitze, Leute? Ich war ja gestern schon hier im Pool in einem kleinen facebook Livestream. Dann habe ich Instagram probiert, Instagram ist immer total hart zu mir. Ich habe dort jetzt äh, ein Drittel so viele Follower wie hier auf YouTube, aber es schauen dann im Prinzip, wenn überhaupt einer zu, oder zwei, sechs Tiere, sammeln wir jetzt wenigstens schon zu so zehn. Elma, Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ach, so. Kleines Eisdeji. Hm. Lecker, lecker. Gibt halt nichts über einen knirschen Sonnenuntergang. Mein kühles Wasser ist jetzt schon immer so kalt. <lacht> Nachdenklicher Mensch. Du hast mich erwischt, genau. Wann kommt wieder eine Petit-Cuisine? Ja, es steht am Plan. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Es steht am fucking Plan. Ich bin aber echt an. Schwer-Multi-Nude-Mikrofon, Merken okay. Mecken aus dem Frühabgang, ich schütze hier sogar im März-Geluss. Wie sauer. Ja, das glaube ich dir. Es ist auch gerade ziemlich heiß überall. Aber ich muss sagen, es ist echt, ich wohne jetzt schon ewig in der Wohnung, und ich nutze diesen Platz hier viel zu wenig. Mal davon abgesehen, dass er ja nicht für das gedacht ist. Muss man sagen. Also. Aber das hier ist ja alles portabel. Das heißt, es ist nichts fix installiert. Mein Pool ist ja ein Aufblase-Pool. Deswegen kann man den immer leicht wegnehmen. Das ist schon ganz fein. Äh, jein. Es ist in der Nähe meiner Wohnung. Es gehört zum Haus. Der Platz weiß. Ein schöner Gefängnislook, aber ich stimmt wirklich. Vor die Gitterpartie. <lacht> wir müssen wir schauen. Aber es passt sehr gut. Ja, habt gesagt, ihr könnt mir Pool-Fragen stellen. Also, ich habe keine Ahnung von Pools, aber ihr könnt mir gerne lustige Fragen oder. Ernsthafte Fragen zum Thema Pools stellen. Wie ich gesagt habe, ich kann sie mit Sicherheit nicht beantworten. Genau. Aber wir können nicht drüber reden. Das ist ja doch kein Hindernis, oder? <lacht> Was ich mal gerade denke, ist, ich glaube, ich will mir da am halbseitigen Sonnenbrand Winkelst du ins Wasser? Anonym. Äh, zuerst pinkel ich ins Wasser. Ihr werdet es nicht erfahren. Und wie bin in den Pool gekommen. Der Assistent hat bereits. Ganz einfach. Hallo Dori, Servus. Schön, dass du bist. Jetzt interessant wenn du jetzt pupsen müsstest würdest du alles mit einem absichtlichen husten kaschieren nein die wird einfach furzen Liebe Grüße zu dir eine pool danke Dori. was ist das für Planschbecken, wie groß? Oh, wie groß ist der? Okay. Das Planschbecken ist so ich glaube, 10 oder 20 Euro Teil vom Rubi für ein aufblasbares Kinderbecken. Ich glaub, 60, 80 Liter Wasser gehen rein, aber das ist nicht sehr aufwendig. Nicht sehr groß. du schon mal einen Pups im Pool mit einem Glas eingefangen <lacht> und, äh, nein, ich wäre ehrlich gesagt, die Idee gekommen, im Pool am Pups, und, keine Ahnung, ne? Interessante Frage aber, danke. <lacht> so, ja, was geht, Pups, dann Pups. Aber eigentlich nicht aus. Ha. <lacht> Warum habe ich mir kein flottes Mädchen für heute eingeladen? Ähm, du, die Damen sind eingeladen, aber ich suche da jetzt nicht ähm, für Clickbaits und so möchte ich niemanden ausbeuten. Wer sich zu mir reinwerfen will, ist willkommen. Eine Grenze zum dritten Bezirk. Aber wenn man sich den Hintergrund anschaut, müsste man eh einiges erraten können. Ich glaube einmal, wenn man sich auskennt in dem, Nein, nein, ich weiß, dass ich nicht auf Ausbeuten bezogen war. Aber ich sag nur, natürlich wäre es wein, aber hätte ich da jetzt ein. <lacht> Die Boxenruder haben halt zu bleiben. Es sei ihnen gegönnt. Außerdem, Boxenruder gibt's ja nicht mehr. Ähm. Was würde ich jetzt sagen? Hätte ich hier jetzt. Ah, hätte ich jetzt eine. Hübsche Frau in meinem Pool konnte ich mich nicht mehr auf weit konzentrieren. Du siehst nur Gitter, ja das ist richtig. Ah, bleib da. Chat, was hältst du von was Excel 95? Viele sagen, ja, das wäre sympathisch, aber ich bin da. Was? Sympathisch aber ja lecker, ich habe keine Ahnung, wer extra 95 ist. Sorry. <lacht> ähm, was läuft da? Kontakt mit Karotte noch? Äh, wir haben unsere Kontakt. Eine Jugendliebe. Vor allem auf meiner Seite. Es passt so wie es ist. <lacht> dem... Ehrlich gesagt sehr glücklich und stolz darauf, dass, dass ich sie versucht habe zu finden und auch gefunden habe. Texel ist ein sehr guter junger Mann, der ungesundes Essen zeigt und beschwingt, er also sich mit einem anderen, sehr coolen, Metaller, bei YouTube angelegt hat. Kinder, Kinder, das geht ist an mir vorbei. Anonym, ich danke dir, sehr nett, freut mich das zu hören. <lacht> Aber ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung was die, die YouTube-Kids von heute zu so machen. Überhaupt keine. Diese. Aber es gibt jede Menge. Okay, ja. Ich finde es gibt jede Menge Schrott auf YouTube. wo ich mir immer denke so, what the fuck? Äh, wann ich wieder ein Fan Treffen mache? Das ist eine hervorragende Frage. Ja, ähm, gute Frage. Lennox25, servus. Ähm, vielleicht im September. Wäre doch eine gute Gelegenheit. könnte ich wieder mal eins machen. <lacht> ja, ich meine, die Frage ist ja, so im Stadtpark oder so, ja gerne wieder im Stadtpark, ist eine bewährte Location, glaube ich. <lacht> ähm, ja, was die YouTuber betrifft, oder so ähm, crazy shit machen, also das funktioniert nur, weil sich Leute anschauen. <lacht> wird sich den Scheiß niemand anschauen, wird es keiner machen. Also, was soll ich sagen, gell? Es liegt an uns, hier die Qualität hochzuhalten. Ich danke dir, liebe Toma, das ist sehr charmant. Freut mich. Aber du bist ja selber eine große Ausnahme. Ich mag das Wort Inspiration nicht. Brattallee ist auch eine gute Idee. Zwecks äh, Treffen. YouTube ist halt wie TV. Es gibt am meisten... Ach, am meisten Doofe und die wollen Unsinn gucken. Warum hast du ein Nippelpiercing? <lacht> da war doch der Pfurz. Nein, es war kein Pfurz. Piraten, äh, Bratali ist eine coole Idee, ja? Geht runter, was ich <lacht> will. Ja. Ah, der Exhaler ist da. Servus. Warte mal, da war irgendwas. Warum habe ich ein Nippelpiercing? Ähm. Ja, warum hat er ein Nippelpiercing? Ich mein, warum hat man kein Nippelpiercing? Oder? <lacht> nee, die Sache ist, ähm. Es ist schwer zu glauben. Aber. Ich war mal jung, hatte eine große Klappe und war von Freunden umgeben, die gemeint haben, wenn man groß reden kann, muss er auch durch. Und irgendwie bin ich da mit einem Nebelpiercing da gesessen. So ist das. Andere haben Tattoos. Ich habe mein Piercing. Oh shit. <lacht> Na gut, ich meine, diese 10000 10 Video-Idee kann ich jetzt wohl streichen, weil die haben ja schon alle gesehen, meine Piercings. Und ich sag's gleich, es ist, ich hab nirgends sonst eins. Sorry. Total unspektakulär. <lacht> sorry, sorry, sorry. Ja. Yep. Mittlerweile ist das Wasser schon schön angewärmt. Äh, ich bereue es nicht, dass ich, mein... ich bereue nicht, mein äh, Piercing zu haben. Tattoos habe ich noch nicht. Aber das kommt heuer noch. Ich werde natürlich ein Video dazu machen. Und es gibt auch eine Geschichte dazu. <lacht> Weil ich bin jetzt doch schon über 40 und sich dann aus heiterem Himmel raus ein Tattoo machen lassen, da muss schon was dahinter sein. Das braucht eine Geschichte. Und ich habe die Geschichte. Und das Tattoo macht Sinn. Ähm, ich freue mich schon drauf. Wie schmerzhaft das wird, aber ich muss nur schauen, wo ich in Wien hingehe und mich tätowieren lassen Ja, leider, nein, ich bin über 40. <lacht> nein, es wird kein Ganzkörper dazu, es wird super unspektakulär mini. Es ist echt. Nur, weil die Geschichte passt, das ist alles. Aber ich werde sie nicht erzählen. Nein, ich erzähle die Geschichte nicht jetzt, die kommt dann zum Video. <lacht> Keine Mickey Maus und kein Gesicht am Rücken. Ich sage, es, es wird ein total sinnvolles, ähm, vielschichtiges, interessantes Video mit Video. Tattoo. Ähm, ja, das wird super. <lacht> Was ich jetzt dann wird es total enttäuscht sein, glaube ich, aber egal. Ja ich weiß, das klingt super spannend, ich weiß, aber es wird dann gar nicht so spannend werden, glaube ich. Oder vielleicht doch. Wer ja, weiß. Ja, Leute, jetzt sind wir da nach einer halben Stunde schon im Wasser, die Sonne scheint mir auf mein Nippelpiercing, Habe ich nicht! Ah! Eins der nächsten Videos wird ein Accessibility-Check sein, Leute! Und zwar Fliegen mit dem E-Rolli! Und nein, nicht mit dem Rolli fliegen, sondern wie ich mit dem E-Rolli in ein Flugzeug steige. Und so. Also, das werde ich wahrscheinlich nächste Woche oder so Eiweißbombe für den Bizeps, okay. Bist du ein Freund von Ah, äh, Ich trinke Milch, ich mag Joghurt, ja. <lacht> Nein, keine Sorge. Ob ich mit meinem Boss... Möchtest du mal mit deinem Rolli Fallschirm springen? Äh, äh, nein, Amoya Alram habe ich nicht getrunken. Buttermilf mag ich äh, auch e nicht. E-Rolli, mit dem Rolli Fallschirm springen mache ich nicht. Weil beim Fallschirm springen ist ja, du fällst im freien Flug, dann geht der Schirm auf. Wenn man den Schirm aufgibt, Stoppt er die praktisch so, sofort, zieht ihr ein Stück hoch, und erst dann ähm, beginnt zum Sinken, und das halte ich physisch nicht aus. Ich glaube, Sache sind meine Glasknochen nicht gemacht, um das zu überstehen. Ich bin schon mal Paragleiten gewesen. Das war ganz cool. Aber vor Springen, das schaffe ich nicht. Nee zu gefährlich. So Leute, das war jetzt eine halbe Stunde, ich werde jetzt langsam, aber sicher, wieder heimgehen. Ach. Ah nein, ich war noch nie auf einem Wildfluss, äh, Wildfluss in einem Floß. Da muss ich dich enttäuschen, mein Lieber. Ja, ähm, genau. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Es war sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Ich habe wieder was für meinen Hautkrebs getan. Und äh, ja, wir sehen uns wieder. Danke, Papa.